Mickey Blue Eyes, excuse me, wir haben 2022. Das Video mache ich jetzt ein Reloaded Make-up. Und zwar, oh mein Gott, ich will es mir gar nicht angucken. Ich habe es mir schon so lange nicht mehr angesehen. Aber schauen wir uns das doch mal an. Wieder Sonne, da bin ich wieder, mal wieder. Und zwar habe ich euch heute was ganz, ganz, ganz Besonderes mitgebracht. Und zwar ein dunkelblaues Augen-Make-up. Passend zu meinem Oberteil. Mhm. Stopp. Erstmal, in dem Video bin ich 22 Jahre alt. Update, ich bin mittlerweile 36 und werde im... Januar 37. Leute, ich verstehe einfach nicht, wie die Zeit rennt. Also, ich habe das Gefühl, es geht irgendwie so schnell. Als ich 20 war, war ich plötzlich 27, 33. Jetzt bin ich 37. Ich verstehe es einfach nicht. Schicki, ja. schicki. Also, ich finde es ganz, ganz toll geworden. Und. Habe ich mich verändert? Im Positiven oder im Negativen? Das ist hier die Frage. Also. Uh, Timer stellen natürlich. Okay, ich spule jetzt mal vor. Das ist dieses Okay, das würde ich jetzt äh, so gar nicht machen. Ähm, ich würde jetzt tatsächlich anfangen erstmal mit einem Creaser, also mit einem Crease-Übergang. Dann nehmen wir uns einfach einen Pinsel. Das ist hier von Sofly Cosmetics s 11 und da würde ich das hier, ah, Make-up Geek, Make-up Geek, gibt es ja auch nicht mehr, ne? Das ist total schade, weil ich fand die Farben bzw. ihre Produkte immer schön. Ja, nutzt einfach irgendeine Übergangsfarbe. Und für unter die Augenbrauen macht man ja eigentlich auch nicht mehr, aber dann nehme ich einen ganz leichten Schimmer, Rice Paper von MAC. Ich habe auch schon mein Gesicht gemacht. Falls ihr euch für das Video interessiert, dann einfach hier klicken, wie ich das Ganze immer mache. Äh, ansonsten machen wir jetzt einfach mit den Augen weiter. Leute, soll ich euch mal was sagen? Mein tägliches Make-up nimmt keine 5-6 Minuten bei mir in Anspruch. Deswegen sage ich auch, ich würde es mittlerweile gar nicht so schminken, wie ich das jetzt dort geschminkt habe. Das ist ja schon extrem, Leute. Ne? Und ich finde einfach, je älter ich werde, ich weiß nicht, ob es mit dem Alter kommt, umso weniger Make-up benutze ich. Ich gehe mich mit weniger zufrieden oder ich finde, es steht mir einfach nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ihr denkt jetzt nicht, dass ich eine alte Schabracke bin oder sonstiges. Also ich bin immer noch funny, lustig, auch wenn ich mich manchmal nicht aus dieser Seite zeige, weil ich finde es manchmal so ein bisschen albern. Ich bin auch sehr albern, also ich alber auch sehr viel mit meinem Mann zu Hause rum und wir lachen uns immer Schrott. Aber ähm, ich kann das nicht so öffentlich zeigen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist bei mir immer so schwierig, weil ich dann immer denke, die Leute denken sich, oh Gott, du bist so albern. Ja, bin ich aber. So, machen wir weiter. Ich spule einmal vor diesen weißen Klecks intensivieren. Okay. Sie macht, Ebro macht ein Inner Corner Highlight, mache ich tatsächlich immer noch. Die liebe ich auch, wenn es so schillernde Farben sind. Da würde ich jetzt irgendeinen Ton nehmen, der so ein bisschen heller ist. Das kann in dem Fall aus, aus so ein Weißton sein. Ich zeige es euch einmal. White Lies. <lacht> White Lies. Und ich habe übrigens auch kein, der ist übrigens matt, keine Lidschatten Base genommen. Ich frage mich nicht warum, ich benutze es einfach nicht mehr wie früher. So, und dann fange ich an ab Minute 226 mit dem blauen krassen Lidschatten. Soll ich es auf ganz, das ganze Lid machen? Weiß ich jetzt wirklich nicht. Also, wenn ich es jetzt im Alltag schminken würde, Leute, ich würde hier tatsächlich nur den Inner Corner schminken aktuell, Weil mir das jetzt einfach zu viel ist und ich bin gerade am strugglen, ob ich das jetzt komplett schminken soll oder nur den Inner Corner. Aber ich glaube, ich mache das jetzt einfach so, wie ich das tatsächlich jetzt geschminkt hätte, wenn ich jetzt 2022 hätte. Und das haben wir ja. Und da habe ich einfach nur ein Inner Corner Highlight gemacht. Total boring, ne, für euch, ja. Das heißt, ich habe hier nur so ein Blau-Schimmer. <lacht> Uh, das war doch ein bisschen viel, glaube ich. Ähm, das war ein bisschen zu viel. Ich nehme jetzt noch einen Braunton und zwar ist das jetzt hier Homecoming, auch von Make-up Geek. Ich habe einfach, glaube ich, heute Morgen die falsche Palette gegriffen und versuche das jetzt hier so ein bisschen auszublenden. So, schauen wir mal weiter. Das war es übrigens schon mit dem Augen-Make-up, passt? Das ist mir zu viel, versteht ihr? Wenn ich jetzt hier voll drauf knall, dann habe ich ein blaues Auge und zufälligerweise habe ich heute auch noch blau an. Das ist wirklich nur ein Zufall gewesen. Die Mann. Okay, Eyeliner Strich ziehen. Kommen wir zum Thema Eyeliner. Da habe ich ja jetzt ein Problem. Ich war damals 22 und ich bin jetzt 36. So, ich habe einfach nicht mehr diese straffen Lieder wie mit 22. Das ist einfach Fakt. Und das ist hier gerade ziemlich heiß drinnen. So, ich habe das Problem jetzt beim Eyeliner, dass dieses Lid hier komplett natürlich es hängt. Ich glaube, das hängt tatsächlich mehr sogar als auf, wie auf der Seite. Also ich habe zwei komplett unterschiedliche Augen und zwei komplett unterschiedliche hängende Lider und das liegt glaube ich einfach daran, dass ich erstens immer auf der einen Seite schlafe, äh, ich schlafe auf der rechten Seite glaube ich, ja recht, dass mein Gesicht einfach asymmetrisch ist. So ich habe jetzt mit 36, muss ich euch sagen, erhebliche Probleme, mir einen Eyeliner zu ziehen mit einem Wing. Das funktioniert einfach bei mir nicht. Um das zu machen, bräuchte ich eine Lidstraffung. Ich wünschte mir es so sehr, ich habe aber sehr Schiss davor, sehe aber tolle Ergebnisse bei anderen Menschen. Warum? Nicht, weil dieses, also die Ansicht meiner Eil Eil Augenlider stört mich eigentlich so gar nicht, aber ich möchte so gerne so tolle Looks schminken und ich kann einfach nicht, weil das hier so heftig hängt, habe ich das Gefühl. Ich probiere jetzt mal einen Eyeliner zu ziehen und ihr seht dann auch direkt, was ich damit meine. Ihr müsst bei, einem, äh, bei hängenden Lidern und wenn ich jetzt komplett entspannt bin, sieht das bei mir so aus. Und bei, genau so müsst ihr dann auch in den Spiegel gucken und dann hier einen Strich ziehen. Funktioniert einfach nicht. Guck doch mal, wie soll denn das gehen? Das geht, oder ich muss da hier über die Corner malen. Ich probiere es. Also ich könnte nur ein Babywing ziehen. Und dafür benutze ich übrigens von Catrice den Graphic Eyeliner Microtip. Tip. Fällt mir sehr gut und ich ziehe den Eyeliner auch nicht mehr bis nach vorne. Schaut mal, wenn das so wäre, ist das einfach ein ganz anderer Schnack wie ohne. So, das wäre dann mein Baby-Wing Eyeliner, alles andere funktioniert gar nicht, okay? Sieht gut aus, aber probier jetzt mal bitte das andere Auge genauso zu machen. Es ist eine Katastrophe, es geht nicht. Guck mal, wie elongiert jetzt mein Auge aussieht. Richtig schön, ja, aber mehr geht einfach nicht. Hat jemand schon mal so eine Lidstraffung machen lassen? Also bin am struggeln, aber ich möchte so wenig wie möglich an meinem Gesicht machen. Ja, das wäre jetzt die... Eyeliner variante bei mir. Ich muss ehrlich sagen, ich kann andere Leute besser schminken als mich selber. Kennt ihr dieses Sprichwort? kennt es kühne, die kämes mide, weil die Genau so ist das. Ich schwörs euch. Mein Mann war letztens in der Werkstatt und hat das Auto gefahren von dem Typen, der die Werkstatt betreibt. Die Klimaanlage funktioniert nicht, die Sitze waren kaputt und, und, und. Und dann hat Zami zu dem Typen gesagt, warum machst du es denn nicht? Und dann hat er genau diesen selben Spruch gesagt. Was ich jetzt noch hier anders machen würde, ich konturiere auf jeden Fall meine Nase. Das ist das Cotton von Misha. Ich liebe diese Farbe, weil es nicht ein Braunton ist, wie ihr hier seht, sondern eher graustichig. Das ist mein Bronzer und das ist meine Kontur. Die mache ich dann auch immer mit den Fingern. So, easy peasy, nur so ein bisschen und ein bisschen Kontur. Mich hatte hier letztens ein Mückenstich, also mich hat hier letztens eine Mücke gestochen, ja, mitten im Gesicht und den Fleck sieht man glaube ich immer noch. Ne? So, jetzt habe ich hier noch einen kleinen Highlighter, ich liebe Highlighter immer noch. Also da kann jeder sagen, was er will, Highlighter kann man einfach nicht ersetzen oder überspringen. Oder? Dann habe ich einen Kajalstift, benutzt, auch von Essence äh, Night Fever. Okay, Kajalstift. Kajalstifte benutze ich auch nicht mehr so wie früher, aber wenn ich jetzt einen benutzen würde, dann nur so am äußeren Rand. Seht ihr, was das macht? Ich finde, mit so starkem Kajal sieht man älter aus als man ist und deswegen versuche ich das so gut wie möglich eigentlich wegzulassen. Also es ist einfach nicht mehr mein Stil. Und in dem Video mache ich ja auch hier unten alles voller Lidschatten. Das ist auch nicht mehr mein Ding. Ich mache das ab und zu mal, wenn ich da Lust auf habe. Sieht auch toll aus, aber im Alltag würde ich das so nicht mehr nachschminken. Deswegen ich, skippe ich jetzt diesen Step mit dem Eyeliner. Ab 6,21 klebe ich mir Wimpern auf. Leute, ich benutze so wenig wie möglich äh, Fake Lashes. Ich weiß es nicht. Also ich hatte ja vor einer Raumzeit Wimpernextensions drauf. ja. Ich war damit super glücklich, die sahen auch super natürlich aus, bis mir einer auf Instagram geschrieben hat, deine Gebetswaschung geht dadurch nicht, nicht so, also dein Voodoo, nicht so was. Und dann habe ich da recherchiert und tatsächlich aufgrund des wasserfesten Klebers kommen an deinen Wimpern ja kein, Kle äh, kein Wasser mehr dran und deine Reinwaschung wird dann nicht akzeptiert und deswegen habe ich sie dann abgemacht und dann auch jetzt nicht wieder rangemacht. Aber es war eine heftige Erleichterung für mich, aber ich benutze momentan tatsächlich ganz normale Wimperntusche. Und da liebe ich einfach momentan die Mascara von Deloria mit der Wimpernzange in Kombi-Süßen. Ich habe das Gefühl, die funktioniert auch nur hiermit. Aber ich wünschte, es wäre, würde die in einer wasser, wasserfesten Version geben. Das wäre so geil. Ihr seht auch, das hat einfach eine ganz andere Tuschtechnik. Ganz langsam, um wirklich jede Wimper zu er erwischen. So, gucken wir mal weiter, was Madame Ebro hier mit 22 getrieben hat. So, dann tuscht ihr eure unteren Wimpern? Tusche ich nicht mehr. Oh, ich hab, ich grad ab. Lippen. Ich habe mein Nana-Naked. Leute, das ist der Rest, also da ist nicht mehr viel. Ich umrande jetzt meine Lippen einmal. Ausmal. Ihr seht, das ist eine komplett andere Farbe, scheiße, ja egal, müssen wir jetzt mitleben. Dann benutze ich regelmäßig irgendein Banana Lipstick, ich habe seit zwei Jahren glaube ich keine Banana Kooperation mehr, aber ich liebe die einfach total, die funktionieren bei mir richtig gut. Und dadurch, dass ihr einen Lip Liner gezogen habt, wirkt die ganze Lippe einfach komplett anders. Auch wenn ich jetzt hier einen kleinen Farbunterschied habe zwischen der Seite und der, wisst ihr Bescheid. Lassen wir das kurz antrocknen. Dann kommt noch der letzte Step. Und zwar habe ich hier von Nimia ihre neuen Lipglosse. Und zwar ist das die Farbe She Said What. Genau, das ist so ein... Ach, ich liebe einfach solche Töne. Und das verleiht deinen Lippen auch nochmal eine extra Dimension. Ich sage hier, schau. Shiny, shiny. Also, wir sind ja 2,22 ein bisschen weg von matt und eher ein bisschen auf shiny, habe ich das Gefühl. Also, ich glaube, die Farbe kombiniert jetzt mit dem Augenmake-up passt jetzt nicht 100 Leute. Ich hätte sogar noch einen helleren Ton gewählt, aber ich habe jetzt hier nicht so viel Schminke dabei, um das Ganze zu machen. Und das, Leute. <lacht> ah, das, Leute. Ich mit meinen Haaren, ich habe die selber geschnitten. Leute, ich muss unbedingt zum Friseur und dem einen Cut verteilen, weil er so einfach scheiße wirkt. Last Step Setting Spray, das ist hier von 11 Mag ich. Um das Ganze noch mal ein bisschen zu setten. So und das wäre jetzt mein Mickey Blue Eyes 2022 Edition. Leute, das ist so krass, 14 Jahre YouTube. Ja, die Leute, die mich mit 15 geguckt haben, sind heute mittlerweile wie alt dann? 29 bis 30, also wenn mir einige schreiben, meine Kindheit ist mit dir sozusagen, das ist das schon so krass, Leute. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten, schreibt mir gerne irgendwas, ich freue mich über alles und würde mit meiner geilsten Abschlussklausel jetzt das Video beenden. Ciao Kakao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.